Der Optimierungsprozess an einem Fahrwerk fängt immer an mit der Kommunikation mit dem Fahrer. Das Gewicht des Fahrers ist Priorität Nummer zwei, im Gegensatz zur Geschwindigkeit. Das Witzige ist daran, man hört das Öl nicht fließen. das war der Grund, wieso ich seit Jahren zu Matthias komme. Das heißt, was auch vielleicht ein Vorteil ist, wenn man so dann doch Rutsche hat und das Motorrad mal zum Pumpen anfängt oder schnell aus der Feder springt, dass dann in diesem Highspeed-Bereich, wo schnell die Feder ausfedert, die, die, die stärkere Zugstufe in dem Bereich trotzdem das Motorrad mehr abfängt. Im Motormotorsport motorsport ist das Thema Fahrwerk total unverzichtbar. Ich bin in den letzten Jahren von Fahrwerksprofi zu Fahrwerksprofi gerannt und habe mir verschiedene Settings geholt und habe mich extrem mit dem Thema befasst, unter anderem im Data Recording. Heute ist eine neue Ära eingetroffen, denn ich will jetzt selber herausfinden, wie genau das Fahrwerk funktioniert und wie wir das optimale Setting für die Rennstrecke und für den optimalen Grip selbst entwickeln können. Dafür gibt es ein paar Raffinessen und die zeige ich euch heute. Bleibt zum Besten dran, es wird ein bisschen kompliziert, aber wer Lust hat, versteht es bestimmt. Bis gleich. So, wir haben jetzt hier mein Öhlins TTX-Federbein von meiner Yamaha RN49, die hier zerlegt, auf der Bühne steht und ähm, speziell darum ging es mir jetzt einfach die Druckstufe und die Zugstufe ähm, vom Setting her zu überarbeiten bzw. zu verbessern. Natürlich macht man im Zuge dessen eine Revision mit einem neuen Dichtkopf, neuem Öl und so weiter, das kommt dann im Anschluss. Aber in erster Linie geht es einmal um dieses Setting. Ich erkläre jetzt auch nicht genau, wie der Dämpfer aufgebaut ist. Dafür gibt es Videos, ähm, die sind ganz gut. Da kann man das eigentlich auch schön nachvollziehen. Von dem her ist es jetzt gar nicht so wichtig, sondern wir gehen jetzt mit der Druckstufe und mit der Zugstufe rein in dieses Kämmerchen da wo der Dämpfungsprüfstand steht. Denn bevor ich das Fahrwerk, den Dämpfer, zerlegt habe, habe ich natürlich eine Eingangsmessung gemacht und geschaut, was der Dämpfer denn für eine Kennlinie hat. Und genau damit arbeiten wir jetzt. So, da haben wir jetzt hier mein Prüfstandskämmerlein, haben wir extra alles hier gebaut. Das ist der Andriani DB4 Prüfstand. Die Idee zum selbst in die Hand nehmen, was das Thema Fahrwerk und Motorrad anbelangt, war eigentlich die, dass ich so ein bisschen die Unabhängigkeit haben möchte. Es ist ja immer die Kommunikation zwischen dem Fahrer und dem Techniker. Und das ist eigentlich alles. Der beste Techniker und der beste Fahrer zusammen bringen nichts, wenn sie sich zusammen nicht verstehen. Das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, ich möchte es für mich selber machen. Und natürlich bietet sich das dann auch an, die Dienstleistung quasi auch potenziellen Kunden anzubieten. Das ist zum Beispiel jetzt eine Dämpfungskurve. Von der Zug- und von der Druckstufe. Das ist jetzt oben hier die Druckstufe und oben ist die Zugstufe. Und wir rechnen hier immer in Millimeter pro Sekunde. Das heißt, es geht hier immer um die Geschwindigkeit des Dämpfers, um wie stark die Dämpfung in Newton quasi ist anhand der Geschwindigkeit. Und so, genauso wie die Dämpfungskennlinie jetzt ist, so bin ich den Dämpfer lange Zeit gefahren, plus minus ein, zwei Klicks. Und ja, ähm, das Thema, das allerleiige Thema, das ist so, ich so ein bisschen habe, ich bin immer auf der Suche nach Grip, ich habe immer relativ viel Hinterradrutscher, weil ich relativ stark und, na, ich will halt ordentlich anlegen und einmal umlegen und Grip haben. So, und was wir da jetzt ein bisschen rausgefunden haben, wir haben das Original-Setting, schauen wir mal kurz her, das ist hier die Zugstufen. Dämpfung, das ist hier das shim von der Zugstufe und das habe ich natürlich gemessen und geschaut, welches Setting wir da haben und Ölins ist natürlich so nett und gibt uns da dementsprechend ähm, verschiedene Setting Banks, mit denen wir mehr oder weniger herausfinden ähm, können, was wir eigentlich haben. So, und das Witzige daran ist, es gibt da auch so schöne ähm, Kurven dafür, dass die sagen, okay, ähm, Rebound 6, 5, 7 ist die und die Dämpfungskennlinie und da kann man auch ein bisschen schauen, was hat man denn. Das Witzige ist daran, dass diese Dämpfungskennlinie, die ich da drin habe, in der Zugstufe vor allem, die ist irgendwo so eine Mischung zwischen R6 und R7, das heißt, sprich, sie hat einen relativ hohen Rebound und deswegen habe ich auch ähm, quasi die Nadel, der Verstellung, der Zugstufenverstellung, die ihr alle kennt, habe ich relativ weit offen fahren müssen, damit ich meinen Grip kriege. Das Problem ist, wenn du die relativ weit offen fährst, dann wird die Spreizung zwischen Low Speed, also schneller, langsamer Einfederung oder langsamer Ausfederung in dem Fall, und schneller Ausfederung, die wird relativ eine große Spreizung. Genau wie was wir hier sehen auf dem Prüfstandsprotokoll haben wir hier relativ wenig Low Speed und dann ist es mehr so, ähm, macht es so eine große Spreizung ne? und dann fährt es quasi durch Schimpfspaket. Das heißt, alles was ich öffne in der Nadel ähm, muss nicht über Schimpfpaket laufen, sondern, wenn ich's, sondern hat dann eben den Freipass, dass, es, dass der Low Speed mehr oder weniger äh, dementsprechend ähm, wenig Dämpfung hat. So, und das ist nicht so ganz optimal. Das heißt, ich will eigentlich schon ein bisschen eine linearere Linie haben. Das heißt, ich muss im Grundsetting her die Dämpfung ein bisschen ändern. Das heißt, ich brauche weniger Dämpfung, weniger Zugstufendämpfung, um dann nicht so weit aufdrehen zu müssen, um keine so hohe Spreizung zwischen Low und High Speed zu haben. So, und deswegen habe ich hier das Shim-Paket von der Zugstufe. und das kann ich, kann ich mir ausmessen. Da geht es darum, quasi, wie, in welcher, äh, wie dick sind die Shims, wie groß sind die Shims und in welcher Reihenfolge ähm, sind die dann letztendlich zusammen. Und dieses Shim-Paket, wie ich es hier liegen habe und drin hatte, das ist relativ stramm, nicht ganz nachzuvollziehen. Ich habe das auch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, wer es gemacht hat, das war in dem Federbein so drin. Aber es ist irgendwas zwischen R7, R6, R8, also das ist eine Mischung, also relativ viel Dämpfung und deswegen muss ich es so weiter aufdrehen. Und das ändern wir jetzt. Wir gehen vom Gesamtschimpaket ein bisschen runter, machen ein bisschen weniger Gesamtdämpfung, somit muss ich quasi weniger das Drehrätchen aufdrehen und kann quasi hoffentlich, das sehen wir dann im Prüfstand, eine lineare Zugstufendämpfung fahren. Ja, ich bin der Norbert, ich komme aus Pullach bei München, bin Geschäftsführer bei der Firma Blaupunkt und ein sehr engagierter Autofahrer. Also ich fahre viel Auto, geschäftlich und privat. Und die Autos, die haben früher das gemacht, was sie wollten. Ich habe, den zu irgend ich habe gemerkt, da stimmt was nicht. Ich habe den zu irgendeinem Reifenhändler gebracht und der hat dann das Ding auf grün gestellt. Und, aber richtig gescheit gefahren ist er immer nicht. Das war ein Grund, ich habe einen AMG gehabt, einen C-Klasse, den habe ich aus dem Grund verkauft, weil ich bin da mit 250 über Autobahnkurven und dann ist der so dahin -quackelt. Und ich habe so, das ist heute halt so. Und irgendwann bin ich dann zu Matthias gekommen und dann habe ich Matthias gesagt, der macht so. Also, und der Matthias hat mir zugehört und hat gesagt, mach ich. Und dann hat er das Fahrwerk eingestellt und es, das Auto ist so gefahren, wie ich wollte. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Auto hatte, das wirklich so gefahren ist, so wie ich mir das vorstelle. Sonst habe ich mich immer den Autos anpassen müssen, weil die über die Vorderachse geschoben haben oder irgendwas. Und auf einmal ist das Auto so gefahren, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe auch zu Matthias gesagt, wenn du mir kein Fahrwerk mehr einbaust, dann kaufe ich mir kein so Auto mehr. Genau, das ist jetzt meine Zugstufendämpfung und die Zugstufendämpfung, die lege ich jetzt, muss ich mich wieder rauf hoffentlich komme ich jetzt auf einmal durch. Ja, schaut gut aus. So, und dann gehen wir raus und dann bauen wir das Federbein zusammen mit der Zug- und Druckstufendämpfung und dann spannen wir es in den Prüfstand ein und vergleichen mal die Werte. Der Optimierungsprozess an einem Fahrwerk. Fängt immer an mit der Kommunikation mit dem Fahrer. Der Fahrer muss mir erzählen, was hat er für ein Problem. Und dann schauen wir sich das Fahrwerk an. Und dann schaut man auch, passt denn das, was der gesagt hat, zu dem, ähm, wie das dasteht oder wie sich das anfühlt. Dann ist es einfach. Wenn das nicht der Fall ist, muss man ein bisschen genauer ins Detail gehen. Aber letztendlich ist immer die Frage, was macht das Motorrad bei dem Fahrer, bei seinem Fahrstil, in seiner Fahrsituation. Das ist immer das, das Entscheidende herauszufinden. Weil die Lösung ist relativ simpel, weil man weiß immer, wie es stehen soll. Es ist nur die Frage, wie komme ich da hin? So, jetzt oder. Oh, Kolben kommt raus und jetzt kommt der Drehkolben auch auf Anschlag hoch. Zack. Und jetzt wird es mit Öl befüllt, Da ca. 2 Minuten 30. Die Zeit zählt runter. Diesen Prozess mache ich aber dann noch ein zweites Mal, sprich ich mache dann nochmal eine Entleerung und nochmal eine Befüllung, um hundertprozentig sicher zu sein, dass keine Luft mehr drin ist. Und auf jeden Fall, was schon mal gut ist, wenn irgendwas undicht wäre, würde man das jetzt sehen. Von dem her habe ich schon mal beim Zusammenbau alles richtig gemacht. Einfach. So, wir bauen jetzt das Federbein ähm, fertig zusammen, es ist jetzt quasi befüllt. Äh, jetzt messe ich hier nochmal den, den Trennkolben, den habe ich zwar schon eingestellt, aber ich messe ihn jetzt nochmal, ist jetzt auf 38. So, jetzt kann ich den da reindrücken. Jetzt kommt der Unterdruck raus, da ist so ein selbstheilender Gummi drin. So befüllen wir das jetzt auch gleich über diesen selbstheilenden Gummi. So, und dann befüllen wir das Ganze. Ähm, Druckstufe 14. Und jetzt oder da, brauchen wir keine Feder tun, weil wir gehen ja jetzt damit auf den Prüfstand. Ähm, eine Sache noch zur Vorsicht, das ist hier die Schraube für den selbstheilenden Gummi. Die schrauben wir eben noch rein. Theoretisch würden wir die jetzt nicht für den Prüfstand brauchen. Aber da ich davon ausgehe, dass das eigentlich so weit fertig ist, dass ich das nicht mehr ändern sollte, damit es sein... Damit das alles fertig ist, schraube ich die Schraube auch wieder rein. So, gut. Schaut gut aus. Dämpfer soweit fertig. Ab in den Prüfstand damit und schauen wir, was er bringt. Den Dämpfer müssen wir ein bisschen auf Vorspannung einbauen. So ein kleines bisschen, 2-3 mm, damit er beim Ausfedern, beim Ausziehen, äh, nicht ständig in die Top-Out rein rasselt. Weil ohne, dass er zu ist, funktioniert er nicht. Ist ein Schalter drin. Äh, so, wir werden jetzt einmal das Federbein messen. Ich habe jetzt einmal eingestellt, wir messen Geschwindigkeiten. Ähm, von 27 mm pro Sekunde mit 5 Intervallen äh, bis 350 mm pro Sekunde mit 10 Intervallen. So, das ist dann schon so ein bisschen ein schnellerer Bereich. Okay. So und Das messen wir jetzt und dann schauen wir uns an, ähm, wie das Federbein arbeitet. Wir haben jetzt eingestellt 25mm Hub, das kann man unten an der Kurbelwelle verstellen zum Prüfstand. So, und jetzt wird es immer schneller, gehen die Zyklen dann durch, bis wir dann bei 350 mm, also Millimeter Federweg quasi oder Dämpfungsweg, Stroke pro Sekunde haben. Wenn man es ein paar Mal macht, dann wird der Prüfstand richtig warm, also zu Dämpfer. So. So, und das war die Messung. Na, dann speichern wir die Messung schneller mal. Dann legen wir das übereinander, sondern können wir jetzt die alte Messung uns anschauen und die neue Messung. Die alte Messung ist in dem Fall das blaue, das dunkelblaue. Und die neue Messung ist dieses, ich mach es mal rot, dass man den Unterschied merken. Und die neue Messung ist die rote Messung. So, wir haben oben unsere Druckstufe, unten unsere Zugstufe. Und wird es ja schon mal ganz auffällig ist, wir haben jetzt viel weniger Druckstufe als wie vorher, haben wir aber auch viel linearere Druckstufe, keinen keine, kein so, so einen harten Cut zwischen Low und High Speed. Und ähm, da hoffe ich mir jetzt bei ein bisschen weniger Dämpfung, dass sie im Druckstufenbereich besser anspringt, äh, anspricht beim Lastwechsel, beim ans Gas legen, dass sie schöner, sanfter einsackt und nicht so einen Haken drin hat. Und in der Zugstufe sieht man jetzt halt ganz ordentlich der Faktor, Revision mit neuem Öl spielt eine große Rolle. Sprich, du kriegst an und für sich, trotz einer weicheren Zugstufe vom Shim-Setting, ähm, trotzdem im High-Speed-Bereich ein bisschen mehr Dämpfung in der Zugstufe durch neues Öl und so weiter. Es war doch jetzt schon wieder fast ein Jahr eigentlich alt. Also man merkt es wirklich extrem. Vor allem hier im Prüfstand zeigt es sich. Und was wir hier natürlich jetzt haben, wenn wir uns das anschauen, vorher das blaue die Zugstufe war im Low-Speed sehr, sehr stark, was mir Eventuell, und so hoffe ich es jetzt, das Grip-Problem so ein bisschen beschaffen hat, dass das Federbein nicht schnell genug ausgefedert hat, sprich der Reifen sich nicht schnell genug an den Asphalt angepasst hat und somit ein bisschen Gripverlust vorhanden war. Und jetzt eben durch das, dass ich hier im Low-Speed-Bereich weniger Zugstufe habe, aber im mittleren ähm, Bereich zum Beispiel bei 225 bis 250 mm, so in dem Dreh, gleich viel Zugstufe und sogar im Highspeed noch ein bisschen mehr Zugstufe habt. Das heißt, wohlgemerkt, die Einstellungen sind jetzt gleich, also die Klicks sind gleich. Das heißt, was auch vielleicht ein Vorteil ist, wenn man so dann doch Rutscher hat und das Motor mal zum Pumpen anfängt oder schnell aus der Feder springt, dass dann in diesem Highspeed-Bereich, wo schnell die Feder ausfedert, die, die, die stärkere Zugstufe in dem Bereich trotzdem das Motorrad mehr abfängt und weniger die almost Highsider quasi verhindert oder mehr die verhindert und ich habe im Low-Speed-Bereich ein bisschen weniger Zug gehabt, um somit einfach ein bisschen mehr Grip zu generieren. Und ja, und das war so jetzt einmal der Plan, natürlich beweisen tut man es erst auf der Rennstrecke, wenn man fährt, das werde ich natürlich berichten. und dann schauen wir uns jetzt an, wie das, wie das funktioniert und jetzt halt heißt es im Endeffekt, Federbein, Feder dran, Federbein, Länge machen und dann ab damit ins Motorrad. Der Matthias, der fährt viele, viele Kilometer, er fährt sehr schnell auf der Rennstrecke. Und gleichzeitig hat er im Autosektor immer wieder bewiesen, dass er das Feingefühl hat, um ein Fahrwerk richtig abzustimmen. Und vor allem, was ich immer wichtig empfand, dass er seinem Kunden zuhört, wie der fahren möchte. Und äh, das war der Grund, wieso ich seit Jahren zu Matthias komme und äh, auch ja, immer zufrieden bin, weil der Matthias das genauso umsetzt, wie ich mir das vorstelle und nicht wie irgendein Schrauber sich das vorstellt, weil er es heute halt nicht besser kennt. So, ja, und so, wie es ausschaut, fertig ist das Federbein, das neu servisierte und neu gesetupte Federbein. Schauen wir mal, wie es fährt, rein in die R1, R49 und ab auf die Rennstrecke. Um das zu buchen, haben wir eine kleine Landingpage, eine kleine Website gemacht, die ist jetzt nicht mehr zu komplex, habe ich selber gemacht, um da einfach über das Kontaktformular Kontakt aufzunehmen, natürlich auch Telefonnummer anzurufen und einmal nachzufragen und dann stellt man den Kontakt her und dann muss man mal schwätzen, inwiefern brauche ich das ganze Motorrad, reicht die Gabel, reicht das Federbein und dementsprechend dann für die Feinabstimmung auf die Rennstrecke geht. Aber es läuft im Endeffekt alles über das Kontaktformular, ähm, Telefonanruf, E-Mail-Kontakt. Das ist, wie das heute halt so ist.